Bemerkungen, wenn wir nun mal um das Thema Gerechtigkeit jetzt reden, wir leben durchaus auch in einem Zeitalter, äh, in einem so sehr relativistischen Zeitalter. Also irgendwie wird alles relativiert und es ist immer schwierig zu sagen, ähm, gibt es denn jetzt sowas wie Grundansprüche? Das wäre jetzt nun mal der Teil, der uns dann interessiert. Äh, oder sind die Menschenrechte tatsächlich allgemeingültig? Also eine Gerechtigkeitsvorstellung und das wird jetzt quasi. Der Kern äh, sein ähm, ist, dass jede Gerechtigkeitstheorie, auch die von Amartya Sen oder wer auch immer sie aufstellt, in irgendeiner Art und Weise etwas bei Menschen als gleich voraussetzen muss, damit man Gerechtigkeitsaspekte überhaupt anlegen kann. Sie sehen schon, es gibt unterschiedliche Aspekte Und äh, dementsprechend gibt es wiederum viele Antworten auf die Frage, was ist eigentlich gerecht, was, was ist überhaupt gleich. Das ist die klassische aristotelische Frage. Was ist eigentlich das Gleiche und was heißt Gleiches gleich behandeln? Das ist das, äh, was Amathias Sen aufgreift für die ökonomische. Also die Frage, was ist gleich äh, für Amathias Sen, um, nicht um die Frage des Utilitarismus, also es geht nicht darum, dass Menschen sich irgendwie besser fühlen oder dass es äh, das eigene Wohlbefinden steigert, sondern er versucht immer die Frage zu stellen, ähm, wie, was für objektive Kriterien gibt es, an denen man sowas festmachen kann. Sondern wie kann ich auch sicherstellen, über welche Verfahren, über welche Möglichkeiten der Verteilung zum Beispiel, dass die Menschen auch entsprechend ihrer Fähigkeiten, ihrer Bedürfnisse, das bekommen, was sie brauchen, was ihnen zusteht. Und da gibt zum Beispiel die Ökonomie die Antwort, das muss über Märkte passieren. Für Amatia Sen ist der Markt eine wichtige Funktion, die aber lediglich als Mittel, als Werkzeug zu sehen ist und genauso funktioniert, wo man die Menschen also befähigen muss, daran teilzunehmen und sie in die Lage versetzen muss, zu partizipieren, also daran Anteil zu haben und damit an der Gesellschaft Anteil haben. Er würde also marktwirtschaften, lehnt er überhaupt nicht ab in dem Sinn, aber ich glaube, er weist zu Recht darauf hin, es gibt Bedingungen und grundsätzliche Voraussetzungen, damit das anständig funktioniert im Sinne eines Zugangsprinzips, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und daraus leitet er äh, und letztlich auch äh, Martha Nussbaum den Befähigungsansatz ab. Also man muss die Menschen befähigen und zwar die Gesellschaft muss sie dazu befähigen, dass sie ihre Bedürfnisse befriedigen können. Ich habe schon gesagt, er kommt aus der Armutsforschung und äh, insbesondere Hunger spielt bei ihm eine große Rolle. Und das ist jetzt glaube ich der zentrale Kern. Und unterscheidet das er ja wohl, er sagt, Hunger alleine, also das Phänomen, dass Menschen hungern, ist jetzt noch überhaupt kein Indiz dafür, dass es den Menschen schlecht geht, per se. Weil man kann auch hungern, weil man gerade Fastenzeit hat, wie viele Christen, oder zumindest einige, jetzt in der Osterzeit tatsächlich gemacht haben. Dann ist der Hunger etwas Selbstauferlegtes, das man macht, um zum Beispiel bewusst auf etwas zu verzichten wenn man es denn mit Hunger macht? Äh, Hunger kann sich auch aus anderen Dingen ergeben. Insulinresistenz, dann ist es zum Beispiel ein Krankheitsbild, wo ich die Frage stellen muss, äh, was ist dem Menschen, womit ist dem Menschen mehr geholfen? Mit mehr Nahrung zur Verfügung stellen, weil er hungert? Oder... Die medizinische Behandlung gegen die Insulinresistenz, die ihn dazu in die Lage versetzt und das ist insofern ein ganz gutes Beispiel, das Essen, das er bekommt, besser zu verwerten, zu verarbeiten und damit vielleicht nicht mehr hungrig zu sein. Es gibt kurzfristige Versorgungsengpässe in verschiedenen Gesellschaften. Also der Maßstab Hunger alleine ist noch kein Kriterium für Amatia Sen dafür, was für Maßnahmen abzuleiten sind, um Menschen äh, dass die Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und das ist auch sein erster, glaube ich, Widerspruch gegenüber Gerechtigkeitstheorien, die davon ausgehen, man muss den Menschen allen das Gleiche zur Verfügung stellen. Also Chancengleichheit ist ein bisschen anders gelagert, aber es gibt ja den Ansatz, alle kriegen quasi 3000 Kalorien am Tag oder 2000 Kalorien am Tag zugeteilt. Und das ist unser Kriterium der Gerechtigkeit, weil dann sind alle irgendwie gleich ausgestattet. Was jetzt im Sinne der Theoriebildung bei Amartya Sen erfolgt ist, dass es zwei Unterscheidungen gibt, nämlich es gibt so etwas wie Menschen, menschliche Zustände, Eigenschaften, sie tun irgendwas, die sie selbst erreichen können. Das ist so ein individuelles Moment. Und es gibt gesellschaftliche Voraussetzungen, dass sie diese Handlungen auch nachvollziehen können, dass sie es durchführen können oder dass es ihnen verboten ist. Das sind die Befähigungen. Diese Befähigungen zu geben, muss ich die Menschen ermächtigen, dass sie ihre Handlungen ausführen. Entitle. Das zentrale Entitlement ist für die meisten Menschen die Arbeitskraft. Aber für viele ist es erstmal das Einzige, was sie zur Verfügung haben, nämlich ihre Arbeitskraft, die sie zur Verfügung stellen können. Um dann nochmal mit der Martha Nussbaum, so eine Liste aufzustellen, was bedeutet es nun, was müssen Gesellschaften leisten. Also Menschen sind von Haus aus gleich, deren Gleichheit besteht darin, dass sie als gemeinschaftliche Lebewesen an der Kultur, an der Gemeinschaft teilhaben wollen und dass sie das tun, um sich selbst dabei auch zu entwickeln, dass es Entwicklung gibt, dass es äh, Wachstum gibt, sowohl der Einzelnen als auch der entsprechenden Gemeinschaft. Dazu muss die Gemeinschaft Mittel bereitstellen, Entitlement, sie muss sie befähigen und im Prinzip ist das die spannende Überlegung, wie sieht eine gerechte Gesellschaft aus, was muss dazu gewährleistet werden, wie schlägt sich das in der Politik nieder und äh, die beiden geben darauf eine, glaube ich, sehr deutliche Antwort.